Naja, ich kann euch folgendes versprechen, wenn eure Schiffe nicht fertig sind, dann lauft Land einwärts und wenn es soweit ist, vielleicht gibt euch das ein paar Wochen. Hm. Okay, zumindest freue ich mich, dass ihr nach all den Jahren auch mal wieder in kommen seid hab schon viel von euch gehört. Oh, ich war noch nie im Perikum. Rafim, warst du schon mal im Perikum? Ich meine generell eure Gruppe. Ich äh, meine, ihr wart damals auf der, äh, auf den Schlachtfeldern von Zwerch beim Ochsenwasser. Die Geschichten hört man ja immer noch. Schlacht der Drei Kaiser, äh, Schlacht von Wehrheim, die Schlacht von Wahrung wenn man Krieg gegen die blutige See führt, dann führt gewissermaßen kein Weg an Perikum vorbei. Ja, damals vor dem Jahr des Feuers habt ihr auch in der blutigen See gezogen. Das war, wie gesagt, das äh, mit eurem Jalan. Er ist jetzt ja wohl auch gestorben. Ja, viele gute Menschen, die zu früh sterben. Oft immer die Falschen. No. Naja, macht euch keine Sorgen. Auch unsere Gelegenheit zu sterben wird schon bald kommen. Ich bin heute wieder so aufbauend. Ich würde... Janan ein... ist nicht gestorben. Janan wurde entrückt. Hm. Und vielleicht werden wir ihn noch einmal wiedersehen. Das wissen nur die Götter. Aber ich würde auch lieber an Bord einer Schiffe sterben, als hier in Perikum in einem Hafen zu hocken. Ich werde den Leuten also am Bescheid sagen, dass sie sich ranhalten sollen. Tja dann werden wir uns bemühen, das möglich zu machen, dass ihr dem Ende stolz an Bord eines Schiffes ins Auge blicken könnt. Gut, wenn ihr noch irgendwas braucht, sagt Bescheid. Sprecht erstmal mit äh, dem Vizeadmiral von Hardenfels. Ernbrand ist äh, speziell. Gut, und du... Eb mal den Kopf ein wenig. Kopf hoch, mein Freund. Ist ja echt unangenehm. Dich so zu sehen. Ja, du als einen Alfaner, kannst du das gerade sagen. Ihr habt doch genug Gold und Holz und Männer, <lacht> Sklavenschiffe. schiffe ah. Nun halt unterstützt uns auch bereits. Ja, aber ich werde trotzdem, äh, so schlecht wie es läuft, dem meinem Land nicht den Rücken kehren und jetzt äh, wie die Admirale nach Aranien laufen oder zu euch nach Alanfa. Wenn Und vielleicht Pericum werdet ihr auch haben. da noch eine Überraschung erleben. Ja, wenn Perikum die Schiffe fertigstellt, dann werde ich an Bord der Schiffe von Perikum in den Tod segeln oder in die Hoffnung. Aber ich werde nicht an Bord eines an anderen Schiffes stehen. Wenn ihr mich wollt, braucht ihr die Perlenmeerflotte. Und die dirigiert der Vizeadmiral. Also Gut, dann... Naja, macht dann mit euch. Ja. mit euch. Ja, dann sind wir, dann sind wir draußen und Sulamin so... Puh, diese ganzen desillusionierten Leute. Naja, er hat nicht Unrecht mit seinen drei mittelreichischen Schiffen gegen den Monarchen fahren. Ist, äh, ein Alvaranskommando. Ja, ich hatte irgendwie erwartet, dass er schlechter über den Vizeadmiral spricht. Ja, das ist ein beliebter Mann hier in der Stadt. Ich habe bisher nur Gutes von ihm gehört. Auch gibt es einige, die versuchen, unseren Sieg ihm anzulasten. Naja, ich habe eine sehr starke Vermutung, warum es für ihn besser läuft als für seine Vorgänger. Ja, Marex scheint wohl Meister der Propaganda zu sein. Die Frage ist, wie viel weiß er? Nutzt Mareks ihn aus oder ist er ein Verräter? Naja, das werden wir jetzt hier gleich rausfinden können. Ja, gleiches Spiel nochmal. Wir bitten ihn um Unterstützung im Kampf gegen die Blutige See und sehen einmal, wie wohl uns das führt. Okay, währenddessen können Abel mir und Boltax die Admiralen... Äh in Richtung der Löwenburg bringen. Möchtet ihr euch unterhalten währenddessen? mit ihr... Ich würde mich mal umgucken, ob irgendwelche Gardisten hier rumkriechen, weil noch nicht gesucht... und ich würde es von von meinen, Pfaffen sehen auch auf der Straße. Also würde ich... ja, zusehen, dass wir, äh, ja, vielleicht Nebengassen nehmen, oder... Nebenstraßen. Ja, wir meine Gassen wissen, Okay. Dafür haben wir sie. Ich würde trotzdem noch... Äh, genau, ich würde zwei, ähm, von unseren Dukatengardisten trotzdem mitgenommen haben. Nur als Begleitschutz und ähm, dass jemand ähm, ja, halt für uns sorgt. Außerdem reite ich auf Schnabelmir, weil den wollte ich ja auch noch satteln lassen. Ja, stimmt. Okay, du kriegst ja einen Sattel angefertigt. Ähm, genau. Dann könnt ihr euch über Nebenstraßen ähm, immer mal wieder an zahlreichen Brunnen vorbei, wo auch äh, viele Leute stehen und dann das Wasser kaufen, in Richtung der Löwenburg schieben. mir. Sind diese Brunnen wirklich alle verbunden? Was meinst du? Ich schätze schon, dass sie irgendeine Art Verbundsystem haben. Ich weiß nicht, ob Pericum eine wirkliche Kandidation hat, aber zumindest eine, eine Variation vielleicht davon. Ich glaube, irgendetwas geht vor, was wir nicht sehen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass Pericum noch weiter in den Abgrund sinken kann, wenn ich weg bin. Ja, die Geschäftemacherei ist offensichtlich. Sollte uns können. Wisst ihr, wisst ihr, ob ähm, das Kontor der Marex ähm, eine Verbindung, eine direkte Verbindung zum Grundwasser hat? Ob man. Hm, nicht, dass ich das vielleicht... wüsste. Hm. Also, ich war schon mal unten, zumindest in den Lagerräumen. Da gibt es meines Wissens zumindest keinen Kernkellergeschoss. Wissen die, gefährlich so etwas? ich nicht wissen, ob es eine, so eine Art Kanalisation gibt? Ein Grundwassersystem, ein Netzwerk? Na, eine Kanalisation haben wir in Pericom nicht, nein, aber die Brunnen führen tief. Ja, und daraus schöpfen wir normalerweise. Die Blutige See war zwar seit den letzten... Jahren schon immer sehr grausam zu uns, äh, ja, vor allem seit den letzten zehn zwölf Jahren. Äh, seit der Sphärenschänder hier war, aber der Dapart hat uns immer gut versorgt. Vielleicht gibt es einen Brunnen, vielleicht am Rande der Stadt, der weniger bewacht wird oder vielleicht übersehen wurde. Ja, also wir haben außerhalb der Stadtmauern noch unser äh, Bohrenspital. Da könntet ihr vielleicht mehr Glück haben. Vielleicht sollten wir dort anfangen. Hm. Da gibt es halt auch einen Brunnen, der führt, der ist sicherlich mit den anderen Sp äh, Brunnen verbunden. Dann behalten wir das auf jeden Fall im Hinterkopf. Das ist eine wichtige Information. Und wann kümmert ihr euch endlich um die Marizes? Dass ich mich endlich wieder in der Stadt, äh, in meiner Stadt umsehen kann? Alles zu seiner Zeit. Schon bald werdet ihr wieder auf der Position sein, an der ihr angestammt seid, nicht wahr? Ja, ja, Aber eures, mir. eure Zwergensprüche kenne ich. Dann dauert das 50 Jahre. Ich verspreche euch, das wird weniger als 50 Jahre brauchen. Ja, das will ich hoffen für euch. 49. Nur weil ich jetzt nicht ich mehr an Bord eines Schiffes bin, habe ich jetzt hier trotzdem noch was zu sagen. Nötig. wenn ihr das so sagt. Aber, ah, wir sind schon, schon da. <lacht> oh wunderbar. Bin nach euch. Ja, so kann sie äh, in den Löwenkeller hineingehen. Und äh, wird sich da erstmal mürrisch umsehen und in irgendeine Ecke setzen und äh, hofft dann nicht erkannt zu werden. Während ihr selbst dann Schnabel mir äh, vor dem Löwenkeller abbinden könnt und äh, irgendwie zu der, ja, was ist das? Harnischmacherei? Sattlerei? Dann bringt ihr, die, bringt ihr, bringt ihr Schnabel mir zur Sattlerei. Genau. Und äh, ich, ich würde dann oh, einen, einen schönen guten Morgen. Rundra mit euch. Und Mit euch, ähm, wir hatten gestern ja schon kurz gesprochen, nicht wahr? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Strauß, wunderbar. Na gut, na ja, gut, na gut. das ist ja halt der gute Schnabel mir. Und ich habe noch etwas Zwergengold mitgebracht ähm, für die äh, Legierung der Rüstung für ihn. Das Ding lässt sich jetzt schon reiten. Ja, ja natürlich. Er nimmt einen großen Pferdesattel und äh, wuchtet ihn erstmal nach oben auf den Rücken von Schnabel mir. Ah, na gut, na gut, na gut, würfel mal eine Abrichtenprobe. Ich habe den nicht abgerichtet. Das ah. war ein abgerichteter Reitstrauß. Ja, dann also würfel mal eine Abrichtenprobe. Oder eine Loyalitätsprobe mit dem W20. Okay. Oder eine ähm, Tierkunde. Spezialisierungsstrauße. Ja. Ähm, ich habe Reiten, Spezialisierungsstrauße. Zählt das? Ja nicht, ist das nee, es ist das nicht Reiten. Na gut, na, mit einer Plus 5. Reiten plus 5. Alles gut. Ähm, ich kann ansonsten auch. Wir haben nie eine Loyalität festgelegt. Ähm, Tierkunde kann ich aber auch. Ich, ich würfel erstmal die Tierkunde. Die Loyalität ist irgendwo bei 11 oder 12. Alles klar. Ähm, ich gebe dir erstmal die Tierkunde. Die ist hier. Also mit einer maximalen Erschwernis von plus 16 wäre die gelungen. Ja, sieht schon gut aus. Gib mir nochmal ein W12. Alles Nein, klar. W20. W20. W3. Okay, sehr gut. Ja, dann bleibt der Sattel drauf, ohne dass er austritt. Und äh, der Hahnschmacher bzw. der Sattler kann dann so ein bisschen Maß nehmen, äh, verändert den, so ein bisschen den, den, den Sattel, zieht dann ein paar Riemen und ähm, wird dann selber noch mit einem kleinen Maßband äh, deine Beine ausmessen, dein Becken ausmessen, äh, schlingt dann also die, die Arme so ein bisschen um deinen dicken Bauch herum und, und misst dann da so ein bisschen herum, bis er dann irgendwann nickt, äh, notiert sich ein bisschen was alles klar, dann bekomme ich hin. Wunderbar, das Material lasse ich hier bei euch. Drei Tage, ja? Ja, natürlich. Was soll ich mit dem Gold machen? Nun, ich dachte, ihr fertigt auch eine kleine Rüstung für ihn an. Eine Rüstung? Ja, oder war das der Hanischmacher, mit dem ich da reden muss? Äh, nee, nee, das, das äh, mache ich in Verbindung mit ihm. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ihr eine goldene Rüstung wollt. Das ist ja schon sehr prunkvoll. Ja, ja, es ist es ein braver braver Strauß. Ähm, ist Gold nicht etwas weich für eine Rüstung? Nun, ist es ist ja nur für die Legierung. Außerdem ist das Zwergengold. Aber mir. Und es ist trotzdem weich. Wollen wir es mit Eisen aufgießen und dann ummanteln? Um oder ihr wollt eine Legierung, ja? Ja, auf jeden Fall. Gut, was, was soll das andere Metall sein? Eisen? Nun, ähm, ihr seid sicherlich... Ähm, naja, Endurium habe ich hier nicht. Nun, ich habe auch kein Endurium zur Verfügung. Und Im Moment ein bisschen Titanium vielleicht, aber ähm, nein, äh, das ist zu wenig. Ich würde ja ähm, Wollt ihr mich verarschen. Nein. Ihr habt Titanium? Selbstverständlich. Darf ich mal sehen? Ich, ich würde ihm meinen kleinen titanium durch zeigen. Ja. Das ist echtes... Das ist orange. Das äh, ist echtes Titanium. Hey, Ronria, komm mal her. Ja, was ist denn? Ja, Titanium-Dolch. Ah, nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Schau her. Ich schüttle nur den Kopf, Frau wie Ich wollte ich benehmen. Äh, du hast jetzt... 3 W-20 Leute um, um dich herum. Würfel mal. Ja, ja, die dann alle dein Titanium durch der Reihe nach betasten und befühlen wollen. Es sind nur 27 Ja, äh, ich, ich würde mir da auch Zeit für nehmen und ähm, äh, den mal so in der Hand wiegen und zeigen. Ja, guckt, guckt äh, und dieses und jenes und ähm, ja, dann äh, ein bisschen von meinen Heldentaten währenddessen noch erzählen. Ja, kannst du noch deine einen von deinen wenigen Sammelkarten, die du noch hast, kannst du dann rumzeigen. Siehst dann auch, wie du ein paar Sammelkarten unterschreiben darfst. Ja, ja, ja das mache ich gerne. Oder ja, guter, 5 guter hast du, ne? Bei der, o der Ja, genau. Voltags, ja. fürchtet ihr nicht, dass sich das herumspricht, dass ihr ein Titanium-Deutsch besitzt? Nun, ja und? Nun, ihr könnt euch gestohlen werden. Habt ihr schon daran gedacht? Hm. Nicht unbedingt Nein. hier, aber in sonst wo, in der Stadt vielleicht. In dieser Titanium-Deutsch ist mehr wert, als die Leute hier in zehn Jahren, in zehn Leben verdienen können. Das aber, wäre nicht so gut. Ja, nun, ihr habt es schon getan, aber... Nun, aber der Dolch ist dann auch immer auf mich zurückzuführen. Und wenn er irgendwo anders auftaucht, ja, jeder ja, weiß, dass es meiner ist. Nun ja, Titanium lässt sich auch wieder einschmelzen mit den entsprechenden Mitteln. Wie jedes Metall. Das ist richtig. Naja, na ja, also... Selbst für Durium brauchst du Ja, ich du weiß, Schmiede. aber das, ja, das könnte heute drei, drei ja, ja, ein, eine, eine Unze sind 5000 Dukaten wert, also und der Dolch hat wahrscheinlich mehrere Unzen, also ich, das ich wollte gerade sagen, die, die Zwerge, die den äh, Donnersturm geschmiedet haben, haben dafür ends viel Energie gebraucht. Also äh, da, das äh, funktioniert nicht über normales Feuer. Aber kannst und, du so verkaufen, aber egal, whatever. Äh, nun Ich denke nicht, dass äh, ein so prominentes Stück dann nach Panten kommt. Nun ja, äh, naja, hoffen wir es, hoffen wir es für euch. Also Raffin, Schwert, das besteht ja auch aus Titanium, das wurde von den Monaden 90 Jahre geschmiedet. Ja. Und das ist halt nicht der Donnersturm. Gut, ich meine so ein Dolch, das kriegst du dann vielleicht in 30 Jahren oder so hin, aber das waren halt auch Monaden, ne? das sind halt ja, nicht, keine, keine die, die, Schmiede. das, dann noch, das, die stehen das. an einem Vulkan. Man kann ja, ja verschiedene Arten benutzen. Man muss ja nicht äh, nochmal einschmelzen. Kannst nochmal einschmelzen und dann, ja, nicht unbedingt schmieden. Es gibt ja Anmöglichkeiten. Ja, also wenn der Dolch weg ist, ist er weg. Und äh, ob das ja. so, den kannst du auch gut verstecken. Naja, gut, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Richtig. Und äh, bei Guter Ruf 5 innerhalb der Löwenburg wird das Ding nicht geklaut, äh, sondern nur viele Heldentaten, hier ausgetauscht werden. Und Abelmir kann dann relativ genervt sein irgendwann. Der, Außerdem weil, ist, es ja, ist es ja nur einer von zwei. Ich habe ja noch einen zweiten, über den ich halt nicht rede. Selbst äh, wenn der eine geklaut wird. Ist der aus Titanium? Ach so, ja, ja, beide waren aus Titanium. Beide, ja, das ist ja beiden den, den äh, Terroron abgenommen ne? Genau. Die Admiralität befindet sich im achteckigen Oktagon, äh, was sich auf einer Insel im westlichen Hafenbecken erhebt. Ihr könnt mit einem Fährboot übergesetzt werden, ähm, von einer ja, stets nörgelnden Seesoldatin mit dem Namen Ultiane, ähm, die ja, hier wohl gerade ihren Strafdienst verrichtet, weil sie zu viel Alkohol während des Dienstes getrunken hat und zusätzlich beim Würfelspiel oder beim Glücksspiel erwischt wurde. Äh, was natürlich in ihren Augen eine absolute Ungerechtigkeit ist, während sie euch dann drüber rudert. Ähm, ja, Die hohen Herrschaften sind selbstverständlich kein Deut besser. Aber wenn ihr dann auf der anderen Seite ankommt äh, und aus dem Boot steigt, äh, sie wieder sich abstößt und äh, weiter meckert, obwohl sie alleine im Boot ist, könnt ihr dann, äh, nachdem ihr angekündigt worden seid, von einem weiteren Bediensteten durch die äh, klangenden äh, Hallen ähm, geführt werden, geht in den einen Raum rein durch einen langen Flur, wo zahlreiche Zettel auch an der Wand hängen und dann äh, in einem Büro geführt werden. Ernbrand von Hardenfels, der Vizeadmiral, streicht sich erstmal über seinen Schnauzer, wiegt den Kopf und äh, entlässt aus seiner breiten Brust ein tiefes Brummen. Äh, zweifelsohne ist der Kampf gegen die blutige See unsere heilige Pflicht. Willkommen, Willkommen, Effort mit euch. Effort mit euch. Ich habe schon gehört, dass ihr. Vor einem Tag angekommen seid. Ihr wart beim Markgrafen, ja? Ja, in der Tat. Der Höflichkeit halber. Und nun wollt ihr zu mir und fragt nach Schiffen. In der Tat. Denn was Schiffe angeht, seid ihr ja wohl, nach dem Verschwinden der Admiralen, die richtige Ansprechperson. Nach ihrem Verschwinden, ja... Er erhebt sich und äh, tritt an ein schmales Fenster, was durch seine ziemlich breite Gestalt äh, nahezu völlig verdeckt wird. Er ist nicht dick, er ist einfach nur. Er hat einen breiten Brustkorb, äh, auch wenn er sich nicht ganz mit Raffin messen kann, aber er ist, schon, er ist schon eine Kante. Wie gesagt, der Kampf gegen die blutige See ist unsere heilige Pflicht, aber es mangelt mir an Schiffen, mit denen ich euch unterstützen kann, so gerne ich es würde. Ein unbedachter Vorstoß ihrer Exzellenz Seridares im vergangenen Herbst kostete uns drei Schiffe, die nun wahrscheinlich zusammen mit ihren Leibern tapferer Frauen und Männer im Leib der Goldmorgentagantel verfaulen. Mehr wären es gewesen, hätte die, hätten die Aranier wohl eingegriffen. ein Verlust. Welche Schande. Einst waren wir der Stolz des Perlenmeers. Nun müssen wir uns vor den abtrünnigen Araniern retten lassen. Verzeihung, ich, ich, ich habe mich hinreißen lassen. Nun, ich verstehe, dass das für euch nicht leicht ist. Und aufgrund der fehlenden Mittel geht es auch mit dem Wiederaufbau der Flotte nur schleppend voran, nicht wahr? Das ist so. Ich verfüge zwar über einige ähm, Mittel, über die ich verfügen kann, aber eine Werft ist deswegen trotzdem nicht schneller. Und mir fehlen die Männer. Mir fehlt alles. Er dreht sich äh, mit feierlichem Ernst zu euch um. Soll ich den Golf von Perikum schützen? Soll ich Beilung versorgen? Soll ich Ilsur oder Tobrien beistehen? Werte Freunde, mir bleiben keine Schiffe übrig für die gerechte Sache, so gerecht sie auch ist. Ich habe viele Pflichten. Beilung hungert, Ilsur ist eingeschlossen. Tobrien, Sie sind auf uns angewiesen. Auf das Reich. Nun, ohne Frage. Aber uns läuft die Zeit davon. Ja, uns läuft die Zeit seit geraumem davon. Ein Verlust nach dem anderen. Aber ihr sagtet, ihr hättet Mittel auftreiben können. Das überrascht mich. Ich dachte, die Kaiserin hätte keine Mittel für die Flotte übrig. Hat sie auch nicht. Die Mittel kommen von Marex. Eine bedeutende Familie in der Stadt, oder? Das ist sie. Sie haben... Mehr Geld als die Störrebranter. Zumindest äh, die Störrebranter, die hier vor Ort sind. Ich weiß nicht, wo er das alles herzieht. Ist mir auch gleich, aber er gibt es uns mit offenen Händen. Er weiß, dass wir Schiffe brauchen. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Nun, er profitiert sich ja auch davon, wenn ihr die See für seine Handelsschiffe sicherer macht, oder? Ja, er ist äh, viel zu See unterwegs, das stimmt wohl. Aber äh, sein Sohn selbst äh, kümmert sich ja auch darum. Ihr habt von den Heldentaten von Van Marix gehört? Er hat schon die einen oder anderen Dämonenarchen versenkt. Tatsächlich? Irgendwelche bekannten Namen? Ähm, ich... Äh, sie waren wohl nur als Objekt klassifiziert. Kleinere Wesen, aber allerlei davon. Und Piratenschiffe hat er auch versenkt. Nun, oh, ein Dämonenarchen nichtsdestotrotz... Ich denke, hier stehen unsere Chancen, dass dieser war Marek sich unserem Kampf anschließen würde. Ich kann nicht für die Familie Marek sprechen, aber er ist ein Held, ebenso wie ihr. Und ähm, ich bin der Meinung, dass sie war, war seine Tochter nicht auch einige Zeit in Aranien oder in Kunchum? Sie war lange Zeit weg, sie ist erst vor kurzem wieder angekommen. Ich dachte, sie sei erst im Stadtrat. Kann sie es sich dann da leisten, in der Gegend herum herumzuabenteuern? Ja, ja, sie ist Magistratin. Das stimmt wohl. Sie hat sich eine Auszeit genommen. Und ähm, das Magistratsamt dann weitergegeben an äh, einen anderen aus der Familie. Bin mir nicht ganz sicher. Da sitzen eine ganze Menge. Ich äh, kümmere mich viel mehr um die Belange zur See und die in der Werft, als dass ich mich in die Stadt einmische. Aber äh, jodo Marix ist auch Ratsherr im Perikomarat. Wie gesagt, diese villa um, die ist mit einem der Fuchsecker verwandt oder verheiratet. War Marix ist wie gesagt Seefahrer und Held, Piratenjäger. Aber die Familie ist groß. Sie hat das zum Magistratenamt äh, abgegeben an einen der Brüder und Cousins oder so. Seit kurzem ist sie wieder hier. Und ihr sagt, Ola, Marix, äh, fährt noch selbst zur See? Nein, Ola selbst nicht. Ola ist Händler durch und durch. Das Einzige, was er zu See fahren lässt, macht er alles durch wahr. Beziehungsweise durch, durch seine Leute. Ola sitzt als Pater Familias und er ist doch er ist selbst nicht Mitglied im Rat. Hat dafür seine Kinder. Dafür ist er sich, wie gesagt, er macht nur, nur den Handel, wenn ich das richtig, richtig verstehe. Aber er hat ein Fable, wie gesagt, dafür. Sonst hätte er mich ja nicht unterstützt. Und in seiner Position muss man sich ja auch nicht mehr persönlich in der blutigen See in Lebensgefahr bringen. Nein. Wir, äh, ich denke, und, ihr, äh, ihr seid Alan Fahner, richtig? Ja, natürlich. Ja. Geboren und aufgewachsen. Seht ihr? Äh, Ola Marek selbst ist auch äh, Alan Fahner. Ähm, die, fahren ja, die Granden fahren ja auch selbst nicht zur See. Äh, wenn ihr dann an die Zornbrechter denkt oder ja, die Palligans, da haben wir selbst einen... Ja, die, die Markgrafenschaft. entweder die Alte oder eben der, der Rondregan der sie gerade vertritt. Die Paligans sind ja auch eine alte Grandenfamilie. Die fahren ja auch alle selber nicht zu sehen, sondern lassen das machen. Ja, ja, da habt ihr natürlich jetzt nicht mit Unrecht. Das klingt aber alles gar nicht so gut bei euch, bin ich ganz ehrlich. Tja, ich stehe vor einem Scherbenhaufen, aber ich habe bei Erfurt geschworen, zu retten, was zu retten ist. Naja, und wann hofft ihr, dass ihr so weit seid? Tja, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder auslaufen können. Dann haben wir die Männer und eine gute Führung der Flotte. Die liegt ja aktuell bei mir. Der Verbleib von Dania ist ja noch immer nicht, nicht geklärt. Einige sagen, sie ist in Iranien, andere sagen, sie ist tot. Äh, wieder andere sagen, sie hat sich dem Feind angeschlossen oder ist auf die Südmeerinseln geflohen. So, der ihr Renesanin. Hm. Der hat sich schon ja. nicht mehr blecken lassen. Ja, an der Front kann ich euch beruhigen. Euer Problem wird sich bis nächstes Jahr gelöst haben. In die eine oder die andere Richtung.